Im Windows Explorer kann man in der Detailansicht die Breite der einzelnen Spalten ganz fix anpassen. Das ist mit wenigen Klicks erledigt. Denn es kann sein, dass die Spalten nicht breit genug sind, um die vollständigen Daten der Datei, etwa den Dateinamen, anzuzeigen. In dem Fall werden am Ende drei Punkte angezeigt. Falls man für Dateien lange Dateinamen verwendet, kann es sein, dass der Rest des Dateinamens nicht angezeigt wird. Denn in Windows hat man für Datei- oder Ordnernamen bis zu 255 Zeichen Platz. Ist die Spalte nicht breit genug, kann man diese anpassen, damit auch bei langen Dateinamen dieser komplett zu sehen ist. Hilfreich kann dies auch sein, wenn zum Beispiel die Datei sehr groß ist, aber die Anzeige in der Spalte Größe, dies nicht komplett darstellen kann. Andererseits könnte es sein, dass man danach die Spalte wieder schmaler darstellen möchte, da ansonsten die Ansicht, etwa bei sehr vielen Dateien in einem Ordner, unübersichtlich wird. Um die Spaltenbreite anzupassen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste ist durch einen Klick am Rand der Spaltenüberschrift. Indem man die Maus zum grauen Trennstrich zwischen den Spaltenüberschriften bewegt, ändert sich das Aussehen. Es erscheint stattdessen ein schwarzer Strich mit einem Pfeil rechts und links. Nun klickt man in dieser Position die linke Maustaste und hält diese gedrückt. Damit kann man die Maus nach rechts oder links bewegen und damit die Spaltenbreite manuell anpassen. Sobald man die Maustaste loslässt, bleibt die Breite in dieser Position. Das kann man natürlich beliebig oft wiederholend und auf alle Spalten anwenden. Die zweite Möglichkeit zur Anpassung der Breite ist wiederum in der Spaltenüberschrift zu finden. Indem man hier auf den erwähnten grauen Trennstrich doppelklickt, passt sich die Breite automatisch an. Die Spalte wird dadurch automatisch genau so breit, dass die komplette Bezeichnung zu sehen ist. Die Breite richtet sich also nach dem linken Eintrag, beim Dateinamen zum Beispiel nach den meisten Buchstaben. Das vereinfacht die Sache. Denn man vermeidet außerdem, dass die Spalte zu breit ist und damit, etwa auf kleineren Monitoren, nicht mehr alle Infos im rechten Bereich zu sehen sind. Natürlich kann man danach trotzdem die Spaltenbreite nochmal manuell anpassen. Die dritte Variante erscheint, indem man die Spaltenüberschrift mit der rechten Maustaste anklickt. Hier erscheinen zwei Einträge. Über den oberen Eintrag kann man die Spalte, in die man mit der Maus geklickt hat, automatisch anpassen. Wie beim Doppelklick wird die Spalte auf die optimale Breite, also den längsten Eintrag, angepasst. Der zweite Eintrag hat den Vorteil, dass alle Spalten auf einen Rutsch automatisch angepasst werden. Falls die vier Standardspalten zu sehen sind, betrifft die somit alle vier Spalten gleichzeitig. Die diese Funktion macht aber vor allem Sinn, wenn man weitere Spalten, etwa die Anpassungen oder das Erstelldatum, einblendet. Auch bei 5, 10 oder mehr Spalten funktioniert das mit einem Klick. Die Anpassung der Spaltenbreite funktioniert schnell und mit wenigen Klicks. Dadurch hat man die Möglichkeit, in wenigen Sekunden alle benötigten Infos anzuzeigen und bei Bedarf das wieder rückgängig zu machen. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis bald, euer Markus Scheurer.